Wenn die Krähen einen Fuchs gesehen haben oder einen schleichenden Jäger, dann warnen die sich gegenseitig oder rufen sich zusammen. Dann kommen die anderen Krähen, was ist denn da los und wollen sehen, was da los ist. Das sind diese kurz ausgestoßenen Laute. Ein Klang so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd.